Man kann in Lime Server einen QR-Code erstellen, um darüber die Befragten zur Umfrage einzuladen. Der erste Schritt ist natürlich erstmal die Umfrage zu aktivieren. Da werde ich dann nochmal gefragt nach den Einstellungen und ob ich weiter im offenen Zugangsmodus bleiben möchte. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Man kann dann natürlich hier die Befragten mit diesem Link hier einladen. Alternativ kann man einen QR-Code erzeugen. Dafür geht man hier auf Freigabe Panel öffnen dann hat man hier die Möglichkeit, einen QR-Code zu generieren. Den kann man dann einfach kopieren und entsprechend dann nutzen, um die Befragten zur Umfrage einzuladen.